Unser Lübeck, du Königin der Hanse, Dein trave umschlossenes Herz zum Schlafen verdammt, Wo der Wind uns sonst frei atmen lässt und deine Adern mit Leben füllt, Wo Tradition auf Euphorie trifft und Menschen sonst deine Farben tragen, Ist gerade Leere angekehrt. Wo wir aufwuchsen, wiederkehrten oder Jahr für Jahr wiederkehren. Wo sieben Türme über uns wachen und wir gerade jetzt aufeinander Acht geben müssen, sammeln wir unsere Liebe, um dein Herz bei seinem Wiedererwachen mit dieser Liebe zu füllen. Danke, Ludwig, dass du zu Hause bist.